Hey, hey, Oliver Schirmer hier mit einem ja, kleinen Video und zwar ähm, möchte ich eine neue Reihe starten. Ja, und zwar einfach so ein paar Quick-Tipps, wo ich einfach die Fragen beantworte, die mich ja so diese Woche erreicht haben oder aber auch über die ich gestolpert bin oder ja, ähm, die mir eben ja in Gesprächen und so weiter gestellt wurden. Und es soll jetzt hier keine ausführliche äh, Antworten geben, sondern ich möchte einfach diese Fragen ja kurz und präzise ähm, so schnell wie möglich eben für dich beantworten. Deswegen starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Ähm, eine Frage, die mich zum Beispiel erreicht hat, war, ähm, was ist aus meiner Sicht besser, ja, wenn man mit einem Online-Shop startet, ja, um ich sag mal die, die ersten Verkäufe dementsprechend anzukurbeln? Ist es da besser, wenn man ja, die Bo Produkte für einen bestimmten Zeitraum günstiger anbietet oder wenn man ja zu einem Produkt im Online-Shop eben ja, was dazu gibt, also so eine Art Aufgabe? Und da ist einfach meine Antwort folgende wenn du egal ob du jetzt ein produkt oder eine dienstleistung anbietest du solltest es immer testen was einfach besser funktioniert ja weil ähm, wenn du die möglichkeit hast ja dann solltest du da einfach beides machen weil das kommt immer darauf an ja was bei deinen kunden einfach funktioniert ja und ähm, wenn du zum beispiel viel über äh, newsletter machst wenn viele deiner ähm, kunden oder besucher her ja, auf deinem online shop über deinen newsletter kommen ähm, dann solltest du einfach nach drei schritten vorgehen zum ersten Sende einfach eine gewisse Anzahl ja an Menschen auf das Angebot mit dem Sonderpreis, also wo du für einen bestimmten Zeitraum das Produkt eben zu einem Sonderpreis anbietest. Danach ähm, sendest du in einem zweiten Schritt einfach die gleiche Anzahl von Menschen ja auf das Angebot mit der Draufgabe, ja also wo du einfach zum Produkt ja noch irgendwas dazu gibt. Das könnte eine zusätzliche Probepackung sein oder wenn du ein, ein Abo ähm, verkaufst, könnte es ein zusätzlicher Monat gratis sein oder was auch immer. Ja. Und... In einem dritten Durchgang machst du nochmal die gleiche Anzahl an Menschen auf das Angebot mit dem Sonderpreis plus der Draufgabe. So hast du jetzt drei unterschiedliche Varianten und danach wertest du das Ganze eben für dich aus und triffst anhand deiner ja, äh, Ergebnisse ja, eine Entscheidung. Und nicht aus einem Bauchgefühl heraus, sondern du siehst einfach, was am besten funktioniert. Ähm, so kannst du das natürlich auch mit den Preisen und so weiter machen. Aber ähm, letzten Endes geht es einfach darum, und das soll die Botschaft hier ähm, bzw. die Antwort auf diese Frage sein, du musst es einfach testen weil ähm, theoretisch gibt es so viele Möglichkeiten, die du, die du machen kannst und was auch funktionieren kann. Ähm, letzten Endes ist aber immer entscheidend, was ist bei deiner Zielgruppe, was ist bei deinen Besuchern, was funktioniert dort und ähm, darauf solltest du dich auch fokussieren. Vertraue da auf die Zahlen, weil die lügen nicht und ähm, weniger auf dein Bauchgefühl. Ja, Aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, wenn du die Wahl hast, probier einfach beides aus und wähle das, was dann am besten funktioniert. Ähm, dann kam eine Frage zum Thema Videomarketing, wo es einfach darum geht, ob es besser ist, wenn man sich persönlich vor der Kamera zeigt, ja, oder wenn man halt persönlich das vorbringt, was man sagen möchte. Oder wenn man, ja, ich sag mal, eine äh, Präsentation erstellt und diese dann abfilmt. Und auch hier möchte ich es nicht eindeutig beantworten, weil es auch ihr immer wieder drauf ankommt. Ähm, ja, welches Ziel das Video dementsprechend verfolgt und ähm, was, ja, was bei deinen Besuchern, ja, bei den Zuschauern des Videos äh, am besten ankommt. Erfahrungsgemäß ist es einfach so, ähm, dass die Videos, wo du persönlich zu den Leuten sprichst, ähm, dass die meist besser ankommen, ja? aber wie gesagt, teste das Ganze, was bei deinem Publikum besser ankommt, weil wenn du etwas verdeutlichen musst oder etwas zeigen musst, was man vielleicht mit einem Schaubild oder mit einer Präsentation einfach besser rüberbringen kann, was für deine Zuschauer ähm, besser und leichter ist zu verstehen, dann würde ich eher zu der Präsentation wählen und dieses Video eben in Form von einer Präsentation verpacken, ja. Also, ähm, kommt immer mal darauf an, was, ähm, das, welches Ziel dieses Video verfolgt. Ja? Ein Verkaufsvideo, würde ich jetzt halt spontan sagen, ähm, ist ähm, oft mit einer Präsentation besser, weil du da einfach viel strukturierter deine Botschaft ähm, an den Mann bringen kannst, wenn es aber darum geht, ähm, eine Kleinigkeit zu erklären oder ja, ähm, irgendeinen Sachverhalt darzustellen, wo du jetzt nicht unbedingt eine Präsentation brauchst, dann würde ich in der Regel ja zu einem ähm, persönlichen Video tendieren, weil dort einfach, ähm, ja, du kannst einfach viel leichter und viel besser das Vertrauen aufbauen, wenn Menschen dich eben halt auch sehen. Ja, so, sehen äh, so, so sehen sie nicht nur eine Präsentation und hören dich nicht nur, sondern sie können ähm, auch anhand von deiner Körpersprache dementsprechend ja dich als Ganzes eben wahrnehmen. Dann kam noch eine Frage, was ist die beste Software für Mitgliederbereiche? Auch hier <lacht> muss ich einfach wieder sagen, kommt drauf an, was du was du vorhast. Ja. Ähm, für mich gibt es so was wie das beste Produkt. Ne? Das kommt immer darauf an, welche Eigenschaften hat das Produkt und welche, ähm, ja, welche Anforderungen hast du an ein Produkt. Ich persönlich verwende ähm, WordPress in Kombination mit Digimember. Ähm, da ist eigentlich alles drin, was man so ähm, braucht. und ja, das ist so meine Empfehlung, WordPress in Kombination mit Digimember. Schau es dir einfach an. Ich habe hier auf meinem Blog ähm, das Ganze eben, wie du siehst, auch nochmal schriftlich festgehalten. Ähm, ich mache dir den Link einfach ähm, in die Beschreibung rein, dann kannst du dir das Ganze auch nochmal durchlesen oder ausdrucken. Und ähm, ja, kannst dann eben auch hier über den Link zum Beispiel direkt zu Digimember kommen. Ansonsten einfach halt mal in Google eingeben, Digimember, dann solltest du da auch sofort was finden. So, dann war noch eine Frage zum Thema Landingpage. Was macht eine gute Landingpage aus? Ähm, grundsätzlich ähm, ist da die Antwort, einfach eine gute Landingpage macht folgendes aus, dass sie eben funktioniert, dass wenn du zum Beispiel ähm, E-Mail-Adressen generieren willst, also Leads generieren willst, dann solltest du halt eben Besucher in Interessenten konvertieren. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wie das Ganze dann letzten Endes aussieht, ist ähm, ja erstmal zweitrangig, also Optik, ähm, natürlich darf eine Landingpage schön aussehen, aber ähm, die Optik ist da erstmal zweitrangig. Entscheidend ist auch hier immer das Ergebnis, wie gut funktioniert die Landingpage, wie, ähm, ja, wie, wie gut erfüllt sie den Zweck. Es gibt aber trotzdem so ein paar Bestandteile, auf die du achten solltest. Zum einen könntest du deine Landingpage folgendermaßen aufbauen. Im ersten Step hast du deine Headline. Ja, die Headline die soll eben sofort deutlich machen, ja, was der Besucher auf der Seite bekommt. Dann haben wir die, die Möglichkeit, eine Sub-Headline ähm, drunter zu machen. Ja. Ähm, diese sollte zum Beispiel das Problem nochmal ansprechen oder eben halt eine Lösung dafür anbieten. Also hier geht es einfach darum, dass du ja, den Besucher ähm, relativ schnell fesselst, indem du eben halt sein Problem ansprichst, dann solltest du auch dafür sorgen, wenn du zum Beispiel ein E-Book oder ein Report als Download anbietest oder auch ein Video oder eine E-Mail-Serie, e dass du das irgendwie ähm, ja, in so ein Bild oder in ein Cover mit reinpackst, dass, ähm, ja, dass auch die Optik auf der Seite dementsprechend ähm, passt. weil ähm, beim Essen ist es so schön, das, oder gibt es so den Spruch, das Auge ist mit und das ist auf der, auf der Landingpage eben genauso. Wenn du einen Report anbietest, dann kannst du dort eben auch ein, ein schönes Cover dementsprechend hinmachen. Ähm, ja, wirkt einfach nochmal zusätzlich ähm, ähm, besser. Dann gibt es noch die Möglichkeit, im vierten Schritt die Sub-Sub-Headline ähm, mit dazu zu machen bzw. auf die Landingpage mit einzufügen. Das ist so einfach nochmal den Kundennutzen hervorheben ja ein zusatzversprechen machen was man halt eben auch halten sollte und ähm, ja man kann es aber auch als einleitung in die bullet points also in die benefits nutzen ja und dann kommen wir auch schon zu den punkten dass du einfach noch mal kurz ähm, äh, ja, die punkte benennst ähm, und deutlich aufzeigt was die person bekommt ja welche vorteile ähm, ja der interessent hat wenn er jetzt seine e mail adresse ähm, einträgt wenn er ja den report oder das video was auch immer anfordert. Und dann leider, was ich oft noch sehe was bei vielen nicht so ähm, klar ist, ja, ähm, oder nicht so deutlich rauskommt, ist der Call to Action. Ja, also äh, auf einer guten Landingpage soll ein Call to Action immer ähm, präsent sein, ja, der soll auf keinen Fall fehlen. Mach eine Handlungsaufforderung, sag dem Besucher, was der nächste Schritt ist, was muss der Interessent jetzt tun, ähm, ja, um zum Beispiel den Report oder das Video oder was auch immer dementsprechend zu bekommen. Also, wenn du so deine Struktur in etwa aufbaust, dann ähm, dann hast du da schon mal ein gutes Gerüst, an dem du dich orientieren kannst. Und dann haben wir noch so eine allgemeine Frage, ja, was ist der schnellste Weg zum Erfolg? Ja, ähm, Besteht aus meiner Sicht, ja, aus zwei Schritten. Erster Schritt ist ganz einfach, du musst jemanden äh, suchen, der dir zeigen kann, was du tun musst, um dein Ziel zu erreichen. Und im zweiten Schritt, ja, musst du dann einfach nur noch das Gezeigte 1 zu 1 umsetzen, und zwar ohne Ausnahme. Und hier im zweiten Schritt, äh, da scheitern eben viele, weil man sich oft viele viele Ratschläge anhört, aber diese Umsetzung eins zu eins, die wird oft ähm, ja leider nicht übernommen, sondern da wird dann trotzdem noch eine eigene Idee mit reingepackt und und und und dann ja, dass dann irgendwo das ganze unrund läuft, ähm, ja ist dann eben auch nachvollziehbar und das ist dann eben halt schon alles, ja du musst dich einfach nur dran halten, such dir jemanden, der dir zeigen kann, wie es geht, ja was du tun musst und dann setzt das ganze eins zu 1 um so und das war es auch schon für heute wieder mit diesem Video und wenn das ganze für dich hilfreich war dann sei so gut ich würde dich einfach bitten teile das ganze ja mit deinem Netzwerk man weiß nie für wen das ganze äh, interessant ist ansonsten wenn du ähm ja, noch weitere Tipps und Informationen haben möchtest, dann besuch einfach meine äh, Webseite unter www.oliverschirmer.de. Hier kannst du weiter ähm, gratis ähm, weitere Tipps anfordern, ja, oder besuch auch einfach eines meiner Webinare und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich mich auch freuen, wenn du dich mit ähm, mir vernetzt. Das kannst du über ja, die ganzen Kanäle machen, ähm, findest du auch alles auf meinem Blog. Ich würde mich freuen, ja, wenn wir da ein bisschen weiter in den Austausch gehen. Wenn du noch ein paar Tipps, ein paar Ergänzungen hast, haus einfach in die Kommentare. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Bis dann. Ciao, ciao.